Guten Morgen. Der heutige Losungsvers stammt aus einem Buch aus dem Alten Testament, einem prophetischen Buch vom Propheten Micha. Micha hat ein kurzes Buch in der, in der Bibel, aber es sind sehr viele heilvolle und segensvolle Worte darin. Es lohnt sich, das mal zu lesen. Im siebten Kapitel im Vers 9 steht unsere Losung für heute. Da heißt es, er wird mich ans Licht bringen, damit ich an seiner Gerechtigkeit Freude habe. Luther übersetzt, damit ich an seiner Gnade Freude habe. Das würde mir fast besser gefallen. Denn worum ging es? Es ging mal wieder um die Situation, dass das Volk Israel in seiner Geschichte sich wieder von ihrem Gott, seinem Gott entfernt hat wieder alte Götzen anbetete, nach eigenen Regeln lebte und nicht nach den Zehn Geboten und sich nicht darum scherte, was ihr Gott, dem sie doch immer die Treue halten wollten, von ihnen verlangte. Und wieder einmal tritt ein Prophet gegen das Volk auf und sagt, so ist es nicht gut. Gott hat euch doch aus Ägypten befreit und so weiter und so fort. Aber ihr lebt jetzt in Dunkelheit. Ihr lebt gesellschaftlich untereinander ganz furchtbar und wie gesagt, ihr habt wieder alte Götze. Und dann sagt er, dass Gottes Zorn natürlich kommt, über die Menschen, über das Volk kommt, wenn Sünde überhand genommen hat. Und was es dann braucht, ist Bekennen der Sünde und Vergebung Gottes, die er auch zugesagt hat. Denn er ist ein liebender und gnädiger Gott. Und Micha macht das Volk darauf aufmerksam und betet dann vor Gott stellvertretend für sich selbst, aber auch für das Volk und für die heilige Stadt Jerusalem. Dieses Ich, Gott wird mich wieder ans Licht bringen, meint nicht nur mich, Micha, sondern mich, das Volk Israel, Männer, Frauen, Kinder und auch die heilige Stadt. Micha ja wusste, dass Gottes Licht uns wieder anzieht, wenn wir uns in die Dunkelheit verirren oder die Menschen sich damals verirrt haben oder auch wissentlich entfernt haben. Denn was Gott möchte, ist, dass wir in seinem Licht stehen. Sein Licht zeigt uns nicht nur den Weg, sein Licht zeigt uns auch, wo wir stehen, wo wir uns noch entwickeln können, wo wir noch wachsen können, mehr zu ihm hin. Und wenn wir in einer Gesellschaft leben, die wir nur noch als Dunkelheit und Verderben bezeichnen können. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist heutzutage in unserem Land, aber selbst wenn es so wäre, dann wird sein Licht diese Dunkelheit durchdringen. Darauf zu vertrauen und auch einen Teil dazu beizutragen, dass das Licht gewinnt, dazu lade ich heute Morgen ein. In diesem Sinne einen schönen Tag.